Hi und willkommen. Mein Name ist die P. Und ich bin Mittel Mario Master. Und wir sind hier wieder zurück bei Mario Party. Ja, Luigi. mit den letzten zehn Runden in Luigi's Engine Room. Weiter geht's. Und dabei gerade von Luigi reden, er ist gerade dran und hat keine sonst mit Tschüss. So bin ich nicht da reinkommst, ne? Ich weiß es nicht. Moment mal. What? What? Was? war das? Denn jetzt schon wieder? Oder war das Ich komme auch nicht voran. Nice, ich aber nicht. Hm. ich bin ja gefangen. Ach, sehr froh, du kommst in der nächsten Runde sowieso raus. Aber es ist egal, ob du eine 1, eine 2 oder oder mehr als eine 2 bist, du kommst eh raus. Du bist okay. nicht gefangen. Du bist nicht gefangen im ewigen Loop. Erstmal komm ich jetzt hm, ja wieder zum Bubo. Nein. What? nein. Oh. nein. Geh weg von mir. Nein, geh du weg von mir. Mit meiner runter. Ich hab zwar nichts davon, aber ich irgendwie schon. Oh Gott. Ja, du, willst, du willst einfach nur Chaos verursachen. <lacht> Sehr gut. Ihr seid alle Gewinner. Ja. Wir sind alle Gewinner. You have won again. Continue to play. Congratulations. Ja. Apropos Congratulations, ich hätte dann noch einen ein Let's Play Vorschlag, das wir auch an einem Tag durchziehen können. Was denn? Mario Kart 64. Einmal durch alle Cups durch. Ah, da kann man ja auch spielen genau mhm. das spiel ich geliebt damals ich auch das äh, auch neben neben Mario 64 und Ma war Mario Kart äh, war Mario Kart 64 auch eins meiner ersten Spiele ich habe es geliebt als Kind ich habe du nie ich immer noch ich hatte nie eine Nintendo 64 aber ich habe mal ein Freund hat mir mal seine Nintendo 64 für einen Monat ausgeliehen zu meinem Geburtstag und ich hatte all die ganzen Klassiker hier so Super Smash Bros Mario Kart ich glaube manjoras mask hatte der auch das ist ja cool und am liebsten habe ich aber mario kart gespielt oh mario kart war super also wie äh, soll man das machen ja, klar. machen wir einmal alle cups durch und dann, äh, dann machen wir machen, ja, ja, machen wir pro äh, pro cup ein part hat ja. und dann noch äh, ein äh, ein part äh, mit dem battle modus ja, oh, oh, -Cast. das hatten wir doch gar nicht Plattform stürzen in die Tiefe. Wenn man drauf schon darauf stehen bleibt, springe über die Plattform ins Ziel. Sammle die Münzen ein. Ein die auf der Plattform werden sie zuerst erreicht, darf sie behalten. Oh. Hm. Start! Nein. Meinst du wie? Ja, oui. <lacht> <lacht> ne, yes. So viel zu meiner Boostrategie. Ich starre! Und Luigi fällt einem Hintergrund weg. Ja. Oh, ich verliere ja gar keine. Sehr gut. Ne, du verlierst keine. Das ist ja mal schön. Ja, schön oh, endlich guck mal jemand ah. zum Stern, ey. Aber, wow, ah. hat schon, hat schon drei, ich glaube dreimal irgendwie der eins gewürfelt. Jetzt. Ja, das, yes. ist... das ist aber ein sehr schöner Stern, was. Mit... Ja, ja zu schade, wenn den irgendjemand entwenden würde. Sicht starre und ich weiß genau, was du vorhast und darauf war ich vorbereitet. Auf Fall, wo ist überhaupt der nächste Stern? Da hm. unten. Das ist aber auch voll weit weg. Mein. Na, du willst den Wert zurückklauen oder was? Ich wollte dir nicht Münzen stehlen, damit du nicht auf die Idee kommst, mir den Stern zu klauen aber war, weißt du was ah. immer wieder so klar, ne? wir spielen mal das erste mal im team zusammen oh, jetzt müssen wir uns auch noch zusammen tun ne? <lacht> nach so was hier <lacht> ja, tiefseetaucher wer, wer darf was machen wer wer darf angeln und wer darf schwimmen okay. du schwimmst okay ich soll ja, zur großen ja zuerst zu großen Schnell. Geh weg! Der hat den jetzt... Oh, mischt, ja, egal. Aha. Oh. Ich ziehe ich hoch! Der hängt doch fest. Ich glaub, ich glaub, ich probleme Probleme. Oh, Aber warte mal, ist der gefallen oder was? Ja, der der, der, der wird nach oben bringen. Und doch nicht? Schnappst du dir? Uh, Mann, da hast du ja einen richtig dicken Oschi rausgeholt. Sehr nett. Nice. Wie nett von denen. <lacht> oh, das geht aber ganz schön auf die Finger. Ja, was soll ich denn sagen? Es geht bei mir ganz schön in den Daumen. Das musst du ja machen, musst du drehen. Ich, ich muss drehen. Okay. Und, und ich muss das Boot bewegen. Oh Gut. Wow. <lacht> hm. hm. Oh nein. nein.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 Denke, das wäre cool, Weißt du, du und Donkey Kong-Spiele passten nicht ganz zusammen. Aber der Multiplayer muss in Donkey Kong 64 war der Hammer. Das ist der oh, da, da beschießen wir uns, äh, uns mit äh, mit Waffen und also mit Fruchtpistolen und so. Okay, warum? Weil es Freude macht. Ein Warum, Donkey Kong? Du münzen klauen er hätten stern klauen können stimmt ja so schön wenn der einen stern geklaut hat, ne? ja ich hätte ihm ich hätte dem den wieder zurückgeklaut aber Yoshi, das ist das das ein ganz schöner ist ein schöner stern das wäre wäre doch eine schande wenn man den den hier klauen würde so schwach nicht müssen wir eh zurück klauen ja, Also haben wir eigentlich nur hier 50 münzen jeweils verballert ja, ja platz hüpfen das mal ein paar münzen hier übrig nein behalte ich alle für mich achso ach die ach so, ich dachte der blume oh, oh, oh, oh. Ja, ich erst man da ist man snack das dauert hier ein bisschen ich, hab, ich habe habe ja eine tüte, ich wie mache ich das auf? Boah. ich habe noch eine tüte kessel chips bei mir die mit feurigem die mit feurigem chili versehen sind Der war noch am spielen Wie <lacht> hat es mal verpasst? Ein zurück! In die Fresse! Und tschüss! Ich habe 16 Minuten für den Stern bezahlt. So schon mal Stern. ich ich glaube du wirst mir sowas von wieder wegnehmen oh ja <lacht> das ist meiner das ist meiner meiner mir Meine. ja, ganz allein ja. erinnert mich gerade so so ein bisschen an resident evil 2 das ist remake das heißt das ist sagt man auch so das ist mein lebenswerk meins Weiß ja niemand Ja. Vielleicht bin ich ja nicht Boxenhaufen, Wahnsinn. Wahnsinn? Oh, auf Wahnsinn, ich verstehe es. So, ja. so. Ja, so Wahnsinn. <lacht> Aua! Okay. sind so Mimik. Also, wir geben den irgendwie so einen Suplex oder so. Finish. <lacht> bam, bam, bam, bam. Der ist schon wieder die Meister abgestaubt, ey. <lacht> ich habe zwei Münzsäcke bekommen. hat er keine 50 münzen sonst würde der mir einen stern klauen dafür kann er jetzt ein bisschen geld kaufen wir nein nein, nein. <lacht> Luigi nein doch irgendwie immer nur <lacht> klar irgendwie immer nur von mir Der will immer nur schnorren bei mir ja der eine ist ein affe riesiger gorilla und ich bin ein dinosaurier <lacht> und legt er sich nicht an <lacht> Du bist ein freundlicher Tino. Jetzt kriegt ja auch noch 20 Münzen. War schon den letzten? Ne, weil das zehnte mal an weil jemand vorbeigekommen ist weil Da, gucken. da unten links, welche Türen sind überhaupt offen? Die roten. Nein. Okay. Hm. Was ich fand, hat aber... Würde ich aber gerne mal auf ne? Bleiben aber dann nur für, für deinen Zug offen. Dann sag also mir das wäre doch klar. Vor allem die gehen doch von Runde zu Runde zu. Ja, dann ist das aber, sich. War aber gar nicht so dumm, weil dadurch habe halt mir und auch Donkey Kong den Weg zum Stern. Ja, das wollte ich auch äh, ich bin... oh. Damit nicht ja, genau. Das, das sagst du nur, nur weil, weil du nicht wusstest, dass es nur für den Zug gilt. Ja doch, ich wollte zu machen, damit er im nächsten Zug wieder aufgeht, äh, wieder <lacht> ja, hochgeht. Oh. Ja, da war mein Plan. Ich dachte jetzt, ich dachte, ich dachte, was, wie du hat jetzt erklärt, das habe ich gedacht. Die gehen jetzt hier sofort wieder äh, oben. sofort wieder zu. Ja, Reise nach toad City, denk mal, noch mal A oder B. A. Oh. What? A <lacht> Ich meine, ich mal mein, ich mein, reich. Ja. Oh, ist es ist schon wieder soweit. weit. Äh, ja, äh, äh, ja, äh, hier äh, Tabelle hier. Mario, Yoshi. Hier, hier. Wer gewinnt? Luigi. So Was? Hm. Schwachsinn bla Sinn. Bla bla bla. Äh, doppelte Münzen. 20 Belohnung. No. weiter. Ja, jetzt gehen die auch äh, zu da oben mein gott ja, ja genau. zu ja genau wollte doch damit du nicht nach oben kommst. Ja, sehr gut. Das Ist eigentlich nicht so gut das ist eigentlich nicht so gut jetzt steht er immer noch da ey. und du stehst auch immer noch hier. <lacht> Sei froh, dass du dich da links musst. Oh, Marius Big du kannst wieder deine musik performance präsentieren. Ich jedes Mal, wenn ich irgendwie... Oh, du bist der Dirigent. Okay, was muss ich machen? Die Control Stick in die jeweilige Richtung bewegen. Ich jedes Mal, wenn ich irgendwie was hier plane irgendwie auf direkt nach hinten los ey. ich weiß nicht warum übrigens deine Anzeige ist es nämlich oben links ja das habe ich schon mal gesehen glaube ich ja da hm. Ein ding noch werden jetzt gewonnen also du war, warst was im schande völlig mehr noch was donk, donk. wieso ich habe keinen fehler gemacht das ist doch wieder mal betrug hoch 10 ich glaube ich glaube ich brauche glaub, brauch erstmal einen Stern. sterben wie in den tag Gut gemacht Oh. Warte mal, doch das ja, grüne Feld. Was bedeutet das? Er ist mal. Eine Münze geprägt. Und dies ist kaum. So, er kriegt eine Münze. Und das kostet 20 Münzen. Ah. No. Ich komme zwar nicht rüber, aber er kommt auch nicht hin. Jetzt kommt er jetzt recht nicht ein. Yep. Mm. Yep. Hm. Hm. Hm. Oh, hi, na! Hi. Was geht ab? Mach mir den Klempner fertig oder auch äh, oder auch nicht das <lacht> lass chillen und du hast eine Menge Minz ja der wird so äh, der wird sich sowas von mich äh, mich krallen oh Mario ich so. oh, Mario Mario hast du mir oh. die an Oh, Mario, leib mir etwas Geld, <lacht> Nein. Aber warten. Der, schnell Button mischen, ganz, ganz schnell Button mischen. Der, der hätte ich ja nicht meine Sekunde in den Arm gehabt nee. Ja, da ich mich doch nicht von meinem eigenen Bruder begrapschen Ja. Tja, Dover Eselaffe, <lacht> <Doofer> Eselaffe. <lacht> ja, aber nicht jetzt. Oh. verdammt! Nein, nein! Und du bist ja mit den meisten Münzen. Mann. Warum klaut? Warum klaut der Münzen? Der kann von mir einen Stern stehlen. Genau wie damals mit Peach, als die mir den Stern geklaut hat, ey, Im letzten Jahr, Irgendwas hier verbindet sich hier mit dir, ey. ja Geht nicht mit rechten Dingen so, ja, no, ja, Da der bedroht. verdammt der Dreck! gibt es Ja, was wirst du jetzt tun? Na gar nicht. Du Ach stimmt, du hast keine Münzen. Ja. Oder Betrug. Echt, ich aber, ich habe hab nicht vor vor die Münzen zu also die Sterne zu stehen. Habe ich nicht vor. Warum nicht? Ich will die meisten Münzen haben. haben nämlich den Münzstempel kriege weiß gar nicht ob der mensch denn da ist außerdem ist donkey kong Blatt. Ja, ich muss das so ich muss die schatz so reinwerfen oh nein ich hasse das Mist. Ist doch die auch ganz recht für dich. ich bin mir nicht sicher boop, boop, boop. Uh, oh, no. Meins! Meins! Ich habe echt gesagt, nur geraten. Oh. Finish. Psch. Hast du deinen Münchstern? Doch nicht. Ich will mehr. Mehr! Mehr. Mehr. Okay. Hm. Ah. Mario. Hm. Aber bekommt immer mal mehr an den Stern ran? Ich glaube auch nicht. Was magisches. Uh, magisch. Los, Boh! hol mir meine Münzen! jetzt zum mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. da da, da, da, da. Hey, was geht? Hey. Hey. Hey, ich kann nicht da zwei Felder weiter sehen. Wie geht's dir? Jetzt gut. Mit einem Stern. Nein! Gestrandet. Oh, Spiel. Oh ne, da war War ich nicht gut. Hm. Okay. Jetzt mal, jetzt mal sehen, wer steht wo. Ah, wir stehen eigentlich gar, relativ gut. Nein. die wollte oh. ich haben hey. oh, okay. oh. <lacht> na gut cool, cool. ich nehme ihn ein säckchen wieso tue ich denn so weit werfen ich hab, hab noch einmal kurz den controller angetippt ey. Funktioniert da mir nicht. firma voll nach außen werfen. Ich will nur einmal ja, ja, okay. den huh. noch einmal kurz team denn Tower. Noch einmal kurz. Noch einmal kurz. Hm. Hm. 45. Last Turn. Okay. Alle haben über 100 Münzen. Ich habe sogar fast 200 Münzen. Wie konnte das denn passieren? Ja, jetzt alle auf spielbare charaktere umstellen. Dann kriegen wir alle Münzen. Ja, das, ich dann auf Screen gemacht habe. Genau, aber das machen wir nicht. Ich meine, wir haben schon 100 Sterne. Wally <lacht> hat, hat das gemacht? Ist das doof oder so? Ja, du gewinnst. immer so ab. Jetzt sind irgendwie auf deine Seite dauert mir tut pitchen Stern klauen. Ich habe ich habe überhaupt nie nicht nichts dergleichen getan. Ich bin voll unschuldig. Ist eigentlich egal wohin gehst, ja. so was spielen wir denn als letztes Hammer werfen. Noch ein Ich noch alle genug Münzen, Mann. Ich kann nie genug mit Namen. Oh. Jetzt seid ihr ja alle dran. Yeah. Out! Ja. Ah, oh Nein. Gott. Nein. <lacht> ja, Gott. Du hast mich runtergeschoben! Das ist überhaupt nicht wahr. Wohl. Kannst du mir sowas nur unterstellen ey. Wohl, Ich kann es dir unterstellen. Da da da dumm, da dumm, da dumm, da dumm. Ja, ja. da da da da da da da da da da da da da Wer hat gewonnen? Eins. Dort eins. Kein Wir stehen Ja. Ja. DK. Donkey Kong! DK! Donkey Kong ist hier! Oh nee. Oh. Ha. Was für ein Zufall? Wie konnte das denn passieren? So, was passiert jetzt auf diesem Brett, nachdem alle Sterne gefunden wurden? kommt Giftgas das wir werden dann alle sterben. Ja. Das würde ich in diesem Moment ein Happy End nennen. <lacht> Die Maschine läuft. Oh. Schön. Aha, ein Sarkophag. Ja. Ich fliege jetzt davon. Und dann kam Joshi und hat ihn einfach vom okay. Luigi wird in seinen eigenen Luftschiff hier gewählt. Ja. <lacht> Aha, Luigi ist vielleicht tot. Ja. Egal. Yippie. Yippie. <lacht> ja, ich habe gedacht, hab gedacht, Donkey Kong wird mich nur einholen okay, Münzen. Ja, zwei Münzen. Boah. So, Money. Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money. Und 32, 30 Münzen als Zinsen. katsching katsching und jetzt noch die vier Sterne, 100. Und 100. 100. 100. 100. 100 Münzen? Ach so. 100 kommt nicht. Nee, das ist ja. die größte Zahl, die es gibt. Ja. Okay. Ja, geht es im nächsten Part weiter auf auf ein geheimes Brett. Ja. Aber oh, aus im nächsten. Part. Genau. <lacht> also gut, bis dann und ciao. ciao, ciao.